meine Liebe, heute geht es weiter im zweiten Teil von dem Windeleinlagen-Video. Ich habe es ja das letzte Mal getrennt und heute geht es eben mit den nicht saugenden Einlagen weiter. Musik Beim letzten Mal ging es also rund um die saugenden Einlagen, heute geht es um den Rest. Machen wir mal weiter, wird wahrscheinlich nicht so lange werden. Was natürlich auch oft nachgefragt wird, das sind sogenannte Trockeneinlagen. Stay-Dry-Liner oder äh, ja, Trockenhalteinlagen halt. Da gibt es ganz bekannte, ähm, die sind eben aus mikrofaser -Vlies. Deren Sinn und Zweck ist wirklich nur, die Haut vom Kind trockener zu halten. Denn, wie ich ja schon das letzte Mal gesagt habe, Mikrofaser selber saugt nicht auf. Entweder sie speichert es zwischen den Fasern ein, die Flüssigkeit, oder aber sie leitet es einfach nur an darunterliegende, saugende Einlagen aus zum Beispiel Baumwolle dann weiter. Dann ist die obere Schicht nicht so nass und unten kann sich die Flüssigkeit gut verteilen auf der Naturfasereinlage dann. Da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Strukturen auch. Hier ist zum Beispiel, ja, wie so eine Art Frottee oder so, so ein Teddyplüsch ist das schon eher fast. Es gibt aber auch welche, die sind sehr viel glatter, entweder ganz glatt auf der einen Seite oder sie haben eine gewisse Struktur. Das ist zum Beispiel eine Einlage von Popolini, die hat eine glatte und eine strukturierte Einseite. Ähnliche gibt es auch von Imsewimse. Die haben wirklich nur den Sinn und Zweck, dass sie die Haut des Babys trocken erhalten. Und warum? Es gibt Kinder, die vertragen das mit der Feuchtigkeit mit, äh, nicht so an ihrer Haut. Die reagieren dann mit Hautrötungen und dann kann man probieren, ob sie halt, wenn man ein solches äh, Trockenmaterial verwendet, ob die Haut sich dann bessert. Es gibt aber auch Kinder, das muss ich auch sagen, die das überhaupt nicht vertragen. Das heißt, solltest du so etwas einfach äh, schon mal prophylaktisch verwenden und dein Kind hat Hautrötungen, lass das mal weg, leg's es mal zur Seite. Es könnte gut sein, dass es dann schon äh, weiterhilft. Manche sagen auch, ja, das verfestigt dann auch so ein bisschen den Muttermilchstuhl. Das kann ich mir dann schon ganz gut vorstellen, aber ähm, meistens ist das wirklich nur, um die Haut halt trockener zu halten. So, das sind jetzt also die Alternativen aus Mikrofaser, aus Kunstfaser. Es gibt dann eben auch noch die Möglichkeit, dass du eine Wolleinlage nimmst. Da gibt es auch unterschiedliche mittlerweile. Das hier ist jetzt so eine ganz einfache, krausgestrickte, zweilagige Windeleinlage aus Schurwolle. Und wenn du sie halt nicht mit Lanolin oder so mit einer Wollkur behandelst, dann kannst du sie direkt an die Haut des Kindes legen. Die, Wie gesagt, die Wolleinlagen... Haben, äh, legst du auch direkt an die Haut des Kindes und auch sie haben dann eben die Funktion, die Haut des Kindes einfach trockener zu halten. Und oft sind diese Wolleinlagen dann die Alternative für die Kinder, die einerseits zwar nicht die Nässe so gut vertragen, andererseits aber auch das Polyester dann nicht vertragen. Anderer Trick, du fettest sie und kannst damit dann deine Wollüberhose, wenn sie zu dünn oder zu alt ist, kannst du sie dann nochmal aufpeppen. Aber dann legst du diese Wolleinlage direkt auf die Wollüberhose drauf und dann kommt erst der ganze Turm aus Stoffwindel und Saugeinlagen. Ja? Also dann liegt sie zwischen Stoffwindel und der Wollüberhose und verstärkt einfach die Saugkraft und dann muss sie auch regelmäßig gefettet werden, mit einer Wollkur behandelt werden. Es gibt übrigens auch Wolleinlagen, die sind dünner als diese hier. Die haben wir dann auch im Shop von Glückswindel zum Beispiel oder auch von Anna dann gibt es noch besondere Einlagen. Das sind die sogenannten Seideneinlagen. Die sind aus Burettseide. Das ist eine unbehandelte Seide auch. Und die sehen ja auch nie so aus, wie man sich klassischerweise Seide vorstellt. Nämlich so schön schimmernd glänzend. Burettseide hat immer so eine relativ raue Struktur. Da ist halt noch etwas von diesen Stoffen drin, die die Seiden raupen, dann eben beim erstellen, von ihrem Seidenfaden ähm, äh, produzieren und das Ganze hat dann eine äh, ja, so eine lindernde Wirkung einfach auf die Haut, also wenn dein Kind mit Hautrötungen reagiert, benutzt öfter mal diese Seideneinlagen, du musst sie aber halt mit der Hand auswaschen, die kannst du nicht in der normalen Maschinenwäsche dann waschen, da brauchst du ein paar Stück dann davon und benutzt das, also kannst du ausprobieren, ob das bei deinem Kind dann eben hilft. Die werden auch nicht generell genommen, sondern wirklich nur bei Bedarf, wenn die Haut gerötet ist. So, und zum Schluss jetzt nochmal das Windelflies. Das ist ja ein Einwegflies, das sind Einwegeinlagen. Da habe ich ja auch schon mal ein komplettes Video nur über Windelflies gemacht. Das wird auch, das liegt auch direkt an der Haut des Kindes, das ist ja ganz klar. Denn das Windelflies hat einzig und allein die Aufgabe, den Stuhl aufzufangen, so dass du das komplett mit dem Kacker eben im Müll entsorgst, nicht über der Toilette, im Mülleimer. Das ist der Sinn und Zweck von diesen Wegwerfeinlagen. Die sind ganz dünn. So, ich denke, ich habe jetzt alles abgedeckt. Im ersten Video ging es über die Saugeinlagen. Hier ging es jetzt über die speziellen Einlagen, wie Trockeneinlagen aus Kunstfaser, aus Wolle oder eben die Seideneinlagen bei geröteter Haut und eben mal ganz kurz nur das Windelflies noch angesprochen, denn dazu gibt es schon ein eigenes Video. Wenn wir uns jetzt also nochmal ganz komplett eine Windel anschauen, wie könnte das jetzt aussehen, so ein Aufbau, dann hast du also eine Stoffwindel, ganz normal. Dein Kind pieselt total viel und du beschließt noch eine Hanfeinlage zu verwenden. Dann kannst du dich jetzt entscheiden, diese Hanfeinlage kommt auf die ähm, Saugfläche von meiner Windel. Aber dann brauchst du ja noch etwas Schnellsaugendes und nimmst eine kleine Frotteeinlage. Und jetzt möchtest du noch deinem Kind irgendwie die Haut etwas trockener halten und du nimmst eine Mikrofasereinlage. Dann kommt jetzt hier das Windelflies drauf. Das ist für das Kaka, das kannst du dann wegschmeißen. Wenn du kein Windelflies verwendest, Trockenflies verwendest, kannst du es ja auch relativ gut ausschütteln und dann kommt das in die Wäsche. Du könntest es aber auch so machen, dass du sagst, du nimmst die Saugwindel, die Hanfeinlage kommt nach außen und jetzt nimmst du keine Trockeneinlage, sondern nur ein Windelflies, das kommt hier oben drauf und dann wird die Windel geschlossen und jetzt kommt hier die Überhose noch drüber. So sieht dann also zum Beispiel ein Paket. Ich hoffe, wir haben jetzt alle Unklarheiten soweit beseitigt. Und wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ich äh, versuche das so schnell wie möglich, aber es gelingt mir nicht jeden Tag äh, zu beantworten und schalte das dann frei. Und ich hoffe, ihr habt jetzt äh, wieder was gelernt, kennt euch wieder besser aus bei den Stoffwindeln. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.